schau euch. Mensch. Und ich mein... Nein, Leon, nee, nee, war noch mal. Mal noch mal. Und damit Servus Guys, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Hardcore. Das lasse ich drin. Hallo Mike. Ja, hi. Äh Jo, ja. was geht ab? Das machen wir jetzt jede Folge. <lacht> ja. Der Leon macht auch jetzt bald einen YouTube Channel. Ich habe ihn wieder äh... Genau, und zwar mein erstes Video kann das ich schon mal, mal sagen, was das für ein mal Video mal. wird kommt das so gegen 26. da 27. März also was? Mrs. Pilz kann jetzt in der Höhle verrotten. habe ich jetzt keinen Bock noch zu schaffen. Mrs. Pilz wir werden oh, ne, ich denke mal so. Äh, Mann nein. nein. Oh Holz, ich habe keine Leute, Angst. Wir nicht wissen wer Mrs. Pilz ist, habe ich letzte Folge vergessen zu sagen, das ist so ein Insider. Es ist halt so ein privater Insider, das ist es kommt nicht von Hardcore. Nein, ich stecke so. weggeschmissen. Was? Ich habe Poppy weggeschmissen. So Nein, ein Poppy, Ein Lappen. Ein Poppy. So, Leon, da hinten habe ich eine Stadt gesehen. Aber wie man weiß, sind meine Augen so schlecht. Und erkennen ein Haus, was aber ein Wahrheit sand sind, äh, Sand ist. Also Sandlawine ist da nicht. Hier sind Schweine. Und okay. Spineen, Nein, nicht. So Nein, ich kenne nicht spinne. Okay, das ist gut. Das ist das Okay, mehr pisi pisi. War mehr? Leon dreift hin. Okay, Hühnchen. Leon dreift, Leon. Okay, Leon. Bist du der Leon? Ich, ich nehme jetzt meine Drohne. Au! <lacht> Na, komm her, Hühnchen. Ja, ein Auge schmeckt doch nicht so gut, habe ich gedacht. Verstirben okay. Ein Hühnchen folgt oh. mir. Nein. Ja, die sind Eier, nimm sie doch. Heb du sie auf. Ey, jetzt habe ich nur Weiß noch ein Hühnchen. Ich ich Mach eine Truhe, Lager Sachen, die wir momentan nicht brauchen. Komm her, Hühnchen. Ich kann das echt nicht ein Hühnchen. Hier ist Wasser. Scheiße. Also, ich werde mich jetzt ein wenig mit Tierzucht und Hausbau beschäftigen. Ja. Wir brauchen Karotten. Das heißt, das heißt, Hallo. kann es ist so. sein. dieses Scheißbühnchen regt mich auf. Schön für dich. Schön ja, für irgendwie habe ich das Gefühl, dass da fällt. Okay, nee jetzt. Mmh. Ich hätte das. Kennst du das. Kennst du diesen Bug, wenn sich Hühnchen festbang und dann einfach in den Boden glitschen? Mmh. Die glitschen wirklich richtig im Boden. Oh ja, ein also, Hühnchen weißt, ist. Kann. Ah, ich hab meine, ich, ich hab problem Aufnahmen-Million. Ich, auf ich mache einen kleinen Cut Boys und jo Okay, hi. Und ähm, willkommen zu einer neuen Folge. Ja, ich weiß. So. Boah, ich hab grad... als ob ich das noch nicht erzielt habe. Oh, oh, oh, oh. danke für die das geschafft. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Das kommt, wenn man. Ja, mach schon, ob es jetzt geht. Ich hoffe es. Ansonsten habt ihr eine leckere Folge. Könnt ihr Leon verdanken? Er wollte wieder. So, ähm, Leon. knofen ja? Mach mir gerade Pfeile. Ach Leute, Survival Games Tipp: Macht euch Kohleblöcke. Ja. Ach so, in der Truhe liegen noch drei Kohle. Schau, schau mal hier. Ich verteile das jetzt. Drei dahin, drei dahin. Und hier warum bis das Ziel der da verteilt? Was Leonas? Was machen wir den ja, Boden? Ich würde sagen ja, Holz. Sein, also. Ich habe Eichenholz gefarmt. Mhm. Ich weiß, nicht, was wir die Folge erreichen wollen. Irgendwas. Oh, glaube ich, gleich wieder Eichenholz. Wie soll ich die Feuerwehr nennen, Leon? Eigentlich scheißegal. Ey, Mike, dort oben kommen keine Öfen hin. Hä? Da kommt Nein, der was? Boden. Da war doch Kohleblock noch am Brennen, du Lappen. Ist egal, mir das ist. Wir haben doch immer noch zwei. da. Ich habe kein Holz mehr. Oh. Äh, Quer Hardware, als ob du das noch nicht hast. Diamanten muss ich abbauen, Alter. das brauche ich noch äh, fangen an zu ackern. Was brauche ich noch Kuhschubser? Oh, soll ich nicht schubsen, ne? Oh, köstlicher Fisch, Ach. weißt du was, Leon? Ich mache jetzt einen Angel. Du hast Ebenbogen Bogen. Jolo. Macht dir doch ein Bow. Ich kann der der. Ich bin der der Angel PVP kann. Ich wir machen kein Angel PVP, Leon. Wir angeln. Will einfach so nur P Bogen fischen. Leon, nee, schau, meine Angel, meine Angel. Oh, oh, oh. Sorry, ja, Leute, wir, wir gehen jetzt auch an einen River und dann da ist ein Berg River, können wir auch hin. Sorry, Leon, ja, verlass dich. So, ich verpiss mich jetzt. Also, ähm, ja. Oh nein, oh, ich bin wieder einer fast in die Hühnchenfarm gegangen. Ich recht gern weg, ne? nur damit du Bescheid weißt. Ach ja, macht mir nichts aus. Ja. So, Hühnchen. Jetzt haben wir drei große. Wie das macht dir nichts aus, wenn ich gehe? Dich. Wie erklärst du mir das? Ich dich nicht. Ich wir die immer so geil an. Das ist eigentlich gar, gar nicht geplant. Zumindest von mir nicht, Leon. Ja. Möchtest du uns in dann... der nee, Klang kommen? Komm, komm fishi, fishi. Hallo, fischi, fishi. Oh. Jetzt siehst du so einen Sattel. Komm. Fischi? Ich ja, hab immer noch keine Lamas gefunden. Das geht nicht aber ah, die Strömung zu hart ist und mein Internet zum Beste. Nehme ich jetzt auf? Nehme ich jetzt auf? Ist das meine Aufnahme? Ich, ich habe gerade, oh mein Gott, ich, was ist das jetzt gewesen, Leute? So Leute, ich hoffe, es nimmt auf. Ansonsten haben wir einfach eine Dingsfolge Hardcore. Ist mir jetzt auch egal. Auf jeden Fall brauchen wir einen anderen See, denn das funktioniert nicht. Ja, Boleon, sag mal, wo wir hin sollen. Weiß ich nicht, ich brauche gerade weiter. Ja. Die Folge kommt jetzt am Freitag. So, hier. Also hallo Freitag. Ja, Hauptsache er braucht einfach die ganzen Bäume auf Leon. Mhm. Ja ja. Leon, weißt du was? Wir machen unseren eigenen. Unser also eigenes und dann mini Und da. Mal schauen, ob es geht. Äh, es geht nicht. Ähm. Lässt ihn, kommt Dann geht's doch. Aber nur schlecht. Leon, das dich nichts zu einer zu mir bewegen. Mike, Der denn, denn Fluss bringt ja richtig viel, finde ich. Es geht doch nicht irgendwie. <lacht> die mich, Hab ich frag mich nicht ich Oh, es wird abends scheiße, Leon. Die Folge ist gleich schon zu Ende. Die ist jetzt schon die Hälfte, Alter. LOL! Die um 17 Ich habe äh, hab keine Zäune mehr. Ja, um 17 17 Uhr äh, ist die auch, auch Also nehmen natürlich am gleichen Tag auf, damit ihr es wisst, ja. Deshalb könnten die <lacht> Uhrzeit So. okay. <lacht> Let's <Letzte> go. So. <lacht> Halt auch mal nett, ne? Aber Leon macht ja sowas nie. Sagt ja sowas nie. So, hm. dieser Fluss, den braucht niemand. Den nehme ich nehme mich jetzt ab. Leon, ich hab Angst, ich schaff das nicht alleine in der Nacht. Ich lieg schon im Bett! Ich hoffe jetzt nicht mehr. Hm. Nein, wir die machen diesmal die Nacht wieder. Hui. Ist Alter auch. wir werden eh selbst sterben, ne? Ach, hier ist ein Fluss. Ich bin dumm, Leute. Nennt, nennt mich dumm von... Weiß nicht. Dumm von Dummigten? Hm? Nein, dumm von Dumhausen, ja dummkopf im dumm von dummigten Hauben. Hausen. Ich mache eben drei Bücher. Nein, ich hab Angst. Denn wenn ich Angst habe, dann mag ich's nicht. Und ich mag es nicht, wenn ich was nicht mag, ja? Also, Ach, komm bitte. zurück! Was? Komm zurück! Ich bin doch hinter dir. Ist Gar nicht. hier. Oh hi! Ich würde dich schlagen. So, jetzt angeln wir in der Nacht. Das ist ein neues PvP-System. Ich glaube, das geht gar nicht, nee. Doch? Nein? Ich weiß es gar nicht. Also falls hinter mir ein Creeper kommt, Trip. So. Rest in Peace. Rest denn? Ja. Vielleicht traue ich um dich mal in zwei Jahren. Mein zwei Jahren was? Nein. Dann traue ich vielleicht um dich. Wir haben unendliche Wasserfälle was? immer nur von der Mitte nehmen, danke. Nein. So, cooles Haus. Was nicht fertig ist, ich baue fertig, okay? Nein, du baust gar nicht. <lacht> Leon, ich glaube, das geht wohl nicht. Also ich baue ab, ich baue ab. <lacht> Leon, ich haben wir frei Zutritt. Hier ist irgendwo jemand, glaube ich. Also äh? Ist das da die Creeper-Versammlung oder was ist da los? Leon, schau, komm mal zu mir. Und schau mal nach da. Da sind drei Creeper. Leute, no, der Song ist einfach so die despawnt von meinen Augen, okay. Ja, das machen wir. Easy! weiß hm. ich es nicht aufnehmen. Wir haben die, Pech. Ja, und die Wir brauchen Seerosenblätter. Die waren hinten beim Sumpf. Ich könnte die holen, wenn es wieder Tag ist. Aber da haben wir keinen Tag haben. Leon, ich baue mit, okay? Ja, okay, gut aus oh, Eichenholz. Ja, den Boden kannst du gerne machen. Ja, den Boden mache ich immer gerne, Bäder. Mann, ist Hast du Sand? <lacht> okay, hast du okay, Sand? Versuchst mir abzugeben. Was hast du gewöhnt? Das ist jetzt halt einfach nur random gewesen. Das hätte heißt ich jetzt alles so falsch an. Leon, sag irgendwas. Hi. Hi. Okay, das hat alles geklappt. Nein, Mike, nicht, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, okay. nein. Lass das. Ne zwei nebeneinander. Das ist eine Versammlung, Leon. Die haben ich gehe den. Ich, ich gehe die Wege. Drei Endermen, drei Endermen, das schaffst du nicht. Wenn ich einer, wenn du einen angreifst, schaffst du die. Wo stecken die? Hier schon mal wo ich stehe. Darf ich ihn schauen. Rechts, da dreht. Nein, nicht anschauen, nicht anschauen. Sonst sterben wir. Äh. Ja, ich will nicht sterben. Da kommt ein Zombie hinter dir. Hinter dir. Der kann Hi, wollt ihr meine Freunde sein? Nein. Wir alle springen. Aua, Mike, hast du noch Sand? Ich brauch Sand. Mir Sand. Ich habe Sand reingetan. Ich habe nur 6 Sand. Ja, das habe ich reingetan. Hey, ich brauche aber Glas, ey. Ja. Leon schläft einfach. Nein, Leon, diesmal logst du aus. Wir wechseln uns ab. Okay. So, Leute, ich kann jetzt nicht schlafen, ich Okay, gute Nacht, nicht! So, okay, bist du? Psst, ich schlafe. Aber Schlaf. Oh, Leon, hast du beste Internet? Äh, ah, Leon hat die beste Internet. Ah. Oh mein Gott, Leon, pass auf. Da ist ein Führer hinten. Hoch Gott, ein brennender Zombie mit einer Eisenschaufel. Ich habe mal One Hit. leckt schon wieder. Ja, es leckt ganz. Dies hat. Dies hat, ja. Ich eine neue, ich brauche einen neuen äh, Datenträger heißen zweiten. Ich schwöre, ich brauche von neue. Ich weiß nicht, wie das heißt, das Teil. Ich. Mir fällt es gerade nicht ein. Also Datenträger weiß, du posten. Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht, wie das, das, das, das, das Dings der richtige Name dafür ist. Also auf jeden Fall für meinen Datenträger bei den Platz. Oh mein Gott, ein Creeper hat mich gesehen. Leon, ich mache ihn schon. Easy. Easy. Ich habe keine Lags mehr. Und das im Moment. Oh mein Gott. Sterben, du Lappen! Die Lappen sterben. Ich lappen. Wenn <lacht> okay. ich jetzt sterbe.. Okay dann lache ich dich aus. Ja, bin nicht tot. Wenn ich jetzt tot so bin, bin ich tot. Dann lache ich dich aus. Dann auch. Ach, hier sind noch mehr Hühnchen. Wieso pflanzt du nicht alles so grau ein? Hä? Nein, das ist eine Dekoration, Mike. ich weiß, jetzt fischen, bin Rest der Folge. Denn Mike, dann das ist Dekoration. ist Sand, wir Komm her. es sind einfach. Ja, nee, hier ist Sand. Geil. Sand, ich wurde. Und hier sind Knochen. Die Sonne sieht einfach nur bei mir so aus wie ein Trollface. Okay, Leute, so fischt man. Okay? Man wartet auf die Bläsen da. Die Bläsen, die irgendwo kommen. Da, da ist einer. Ach, ja haben doch noch so eine Bläse-Schlange. Und wenn die dann zu euch ankommt, zu eurer Linie hier. Leon, nein! wollen Leon, nicht rein! Wenn, wenn ihr dummer Freund reinspringt, das verscheucht ihr Aua! Geh weg! Alter, so, du bist mir richtig schaden. Ja, weg. Da liegt doch sonst! Ich angesetzt oh, PvP, Alter! Aber ah, das gibt's gar nicht mehr, okay. Dort! Ja, du bist so blind! Geh weg! Ich will fischen! Ja. Hey, ich habe doch nicht mein Sand. Das, das ja, ich jetzt Neon, ja, pass auf, was du machst! Ich geh, also nochmal, Leute! Ihr seht die Bläschen! Neon hört auf, da abzubauen! So. Bläschen, wir warten bis der Bläschen Schlange kommt und wenn die auf uns zutrifft also auf die auf, auf den äh, Fänger wie auch immer es heißt dann zieht raus dann zieht der mit eurem Rechtsklick raus oh, man kommt ja gerade kommt keiner ich hab die sogar falsch geschrieben da, da, oh mein Gott, ich hab's geschafft ich hab einen Fisch oh mein Gott, Digga ja Vater. OP, wir haben gewonnen GG. wird die die bogen die können wir sagen GG die Wir wie heißt äh, hier hast du deinen Sand. Und ich brauche keinen Sand. Brenn's mein Fisch. Mit... Was, womit brennt Fisch? mit einem Stück Holz? Ach, die Folge ist zu Ende, ist mir egal. Wir machen das jetzt. Leute, wir braten einen Fisch. Wir braten einen Fisch. Wir haben das Entschieden. Die Fisch. Ja, köstlicher Fisch. Und dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Leon lädt le sich jetzt diesmal zu neben mich, ja. Warte. Nehmt mich die Aufnahme zu voll. Es geht gleich aus. Leon. Leon. Ich komme. Geil. Ja. Dann Okay. 3, 2, 1, 2. 1, 2, Wenn euch das gefallen hat, gibt eine positive Bewertung. Klickt 1 links für die ähm, nächste Folge, glaube ich. Und rechts für ein Abo. Haut rein, Leute. Und. Tschüss. Abonniert. Genau.